wollte sich fragen, was soll ich eigentlich noch mit dir machen, damit du endlich einschläfst. Aber mehr war gar nicht nötig. Die Kleine verstummte ziemlich abrupt. Tonja legte sich sehr, sehr behutsam wieder zu ihr und tatsächlich blieb Hertha still. Diese Strategie entwickelte unsere Bärenmutter weiter und in den nächsten Tagen war sie oft schon beim ersten Schrei ihrer Tochter auf den Beinen. Sie hatte das Pandang zu einer Schaukel in den Wiege oder dem Herumfahren im Auto entdeckt. Nicht lange nachdem sich die Augen der Kleinen geöffnet hatten, machte sie auch schon die ersten Versuche, sich aufzusetzen. Ihr schlaf in dieser Zeit lag bei etwa zwei Stunden. Alle zwei Stunden wachte sie also ziemlich zuverlässig auf und verlangte von ihrer Mutter eine Mahlzeit. Bis sie eines Tages nicht aufwachte. Sie schlief. Und schlief und schlief. Tonja schien sich deswegen überhaupt keine Sorgen zu machen, sie nutzte die Zeit einfach selbst zu einem ausgedehnten Schläfchen. Wir an den Überwachungsmonitoren allerdings wurden immer nervöser. Schlief die Kleine wirklich nur oder stimmte da irgendwas nicht? Sollten wir womöglich einen Tierarzt benachrichtigen? Aber was hätte der nur vom Monitor aus schon tun können? Und die Mutterstubenruhe in dieser Zeit zu stören, hätte das Verhältnis zwischen Mutter und Kind womöglich irreparabel beschädigt. Nach eingehender Beratung und zugegeben mit einigen Bauchschmerzen beschlossen wir noch ein wenig länger abzuwarten. Und wir lagen richtig damit. Irgendwann wachte Hertha quietschvergnügt auf und verlangte lautstark nach der nächsten Mahlzeit. Von einem Tag zum nächsten hatte sich ein bleibender und neuer Schlafwachrhythmus eingestellt. Nicht lange, nachdem die Kleine sitzen konnte, begannen sie ihre ersten Laufversuche. Wobei Versuche ist genau das richtige Wort dafür. Meistens stolperte, kullerte und purzelte sie in der ersten Zeit mehr, als dass sie lief. Aber davon hat sie sich nie entmutigen lassen. Und jetzt schauen Sie, was aus ihr geworden ist wenn sie heute auf die Nase fällt, höchstens deshalb, weil sie sich vor lauter Übermut im Spiel mal wieder selbst überholen möchte. Schwimmen muss so ein Bärenkind übrigens nicht lernen. Wie das geht, weiß es von selbst. Und so hat Tonja ihre Tochter dann auch gleich beim ersten Ausflug auf die Anlage mit zum Baden genommen. Und wieder zeigte sich, was für eine fürsorgliche Mutter sie ist. Man sah ihr an, dass sie nach der langen Zeit in der Mutterstube gern selbst ausgiebig geplanscht hätte. Stattdessen blieb sie stets eng bei ihrer Tochter und immer in Ufernähe. Und als Hertha einmal nicht gleich zurück an Land fand und zunehmend panisch reagierte, half Tonja behutsam mit Krallen und Zähnen nach. So viel Spieltrieb und Entdeckerdrang, wie unsere kleine Bären zeigt, machen natürlich hungrig. Sie ist längst nicht mehr damit zufrieden, Muttermilch zu trinken, obwohl man auch das noch mehrmals am Tag auf der Anlage beobachten kann. Inzwischen frisst sie aber auch alles, was ihre Mama frisst. Und sie bringt schon mehr als 100 Kilo auf die Waage. Es ist für uns immer wieder erstaunlich, was sie dazulernt und wie schnell sie Neues entdeckt. Wir sind jeden Tag aufs Neue gespannt, welche Dummheit sie wieder ausheckt oder welches neue Spiel sie erfunden hat. Im Moment arbeitet sie ziemlich hart daran, auf diese Eisscholle dort hinten zu krabbeln. Momentan kann sie nur ihr Spielzeug dort oben deponieren und muss manchmal warten, bis Tonja es wieder für sie herunterschubst. Ich gestehe, ich beneide jeden, der hier stehen bleiben und weiter zuschauen kann. Ich muss jetzt leider wieder hier arbeiten. Sollten Sie Ihren Spaziergang auch fortsetzen wollen möchte ich Sie noch auf die nächste kommentierte Fütterung bei den asiatischen Elefanten um 15 Uhr hinweisen. Dann bleibt mir nur noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen noch viel Spaß mit unseren beiden und all unseren anderen Zöglingen zu wünschen. Bis zum nächsten Mal.